Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen, ich begrüße euch hier heute Morgen aus Schmedehausen, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, im Osnabrücker Land zu einer kleinen Schneewanderung. Das ist ganz unverhofft jetzt, dass wir heute hier zum, zum Wandern aufgelaufen sind. Eigentlich wollten wir eine Fahrradtour machen, wir, das heißt der, der Peter vom Kanal Blackmax und ich. Und ähm, das Wetter hat nicht so zum Fahrradfahren eingeladen, hier im Fahr Fahrbahn, hier im Untergrund ähm, sieht das ein bisschen rutschig aus und darum jetzt hier die kleine Wanderung. Ne? Und der, wie gesagt, der Peter ist dabei. Und der Peter testet heute seinen, seinen neuen Rucksack. Ne? Hallo erstmal. Und mein Auto habe ich sinnvollerweise unter den Baum gestellt. Die Tür, lass ruhig auf, Peter, dass der Schnee ins Auto fällt. Dankeschön. Sehr dass gerne. die Tür von innen auch richtig nass wird. Du bist ein Freund. Und äh, begleitet werden wir heute auch hier vom Thorsten vom Kanal time to e bike Also drei YouTuber unterwegs jetzt hier <lacht> im Osterbrücker Land. In der äh, schönen verschneiten Landschaft. Und dann schauen wir mal, was wir da heute vor die Linse bekommen. Also los geht's. die richtige Entscheidung wir heute, sich an die frische Luft zu begeben. Nicht zu Hause zu bleiben, fahrradfahren bei dem Untergrund. Nee, habe ich keine Lust, mich da irgendwie hier auf den Boden zu packen. Und die anderen glaube ich auch nicht. Und für den Torst ist es ja halt die, die allererste Wanderung sozusagen. Allerdings, überhaupt. ja. Überhaupt. Also, wir machen ja nur einen ausgedehnten Spaziergang. Wir machen ja. jetzt keine 40 Kilometer. Das ist die Hälfte. hat dann nur ein Viertel. Und, ähm, aber schauen wir mal, ob ne? da Gefallen dran findet. Und äh, demnächst dann auch vielleicht motiviert, dass mal so einen Mammutmarsch wegzulegen. Man muss halt nicht übertreiben. Ja, erstmal ein bisschen hier schön ein paar Stunden im Schnee. Und ich habe mich gerade schon gefragt, dass man lieber einen Helm aufgesetzt. Ne? Man weiß ja nicht, was hier alle runterkommen gerade an äh, Eisklumpen von den Bäumen. <lacht> Wäre auch nicht so unvernünftig gewesen. Aber erstmal jetzt hier durch den Schnee. Freunde, war wahrscheinlich keine Absicht, dass der Baum hier liegt, um den Weg vor uns zu versperren. Ähm, den hat es einfach umgerissen. Ne? Wir müssen kurz hier rumkommen. Das hätte ich ja schon fast wieder gesagt. Hups, danke, danke. Ähm, das typische Komoot-Problem. Ne? <lacht> Aber das ist nur das eine, eine Bäumchen hier. Und jetzt geht es hier über die Brücke weiter. Es ist auch ganz schön hoch Wasser hier, was das Bächlein führt. Ja, liebe Leute, komm ein Kilometer unterwegs und schon die erste richtige Sehenswürdigkeit jetzt hier, die Schelenburg. Schauen wir uns mal an. Wir haben uns aber dabei gedacht, dass wir den Thorsten gefragt haben, uns hier bei der Tour zu begleiten. Heute war auch ganz kurzfristig. Wir haben ihn praktisch 20 Minuten vorher angerufen. Pass mal auf, in der Nähe willst du mitkommen? Hat er gesagt, ja klar, da freuen wir uns auch, sind wir ganz dankbar. Denn er ist ja hier lokal sozusagen. Er kommt ja aus der Gegend und die Leute, die hier wohnen, können auch mal was zur Geschichte erzählen und sowas. Das interessiert mich ja immer. Und darum jetzt hier der Fachmann mal mit der Schelenburg. Ähm, wo kommt das her? Wo will das hin? Wer wohnt da? Kann man das besichtigen? Das ist, glaube ich, im Privatbesitz. Aber ähm, ich glaube, besichtigen kann man es, glaube ich, nicht. Ich wüsste es jetzt aber auch nicht genau. Was, was heißt, was heißt nicht glaube, Bist du gar nicht vorbereitet Nein, natürlich wir haben zu der Tour, hast du Zeit gehabt, vorzubereiten. Du hast ja. 20 Minuten Zeit gehabt. Ja, 20 oh. Minuten. <lacht> einmal mit Profis arbeiten, einmal mit Profis arbeiten. Naja. Hier liegen ja so einige Bäume, habt ihr gerade schon im Video gesehen und man weiß ja, nicht, sind die frisch umgefallen, sind die ähm, schon, schon länger so. Aber hier sieht man doch eindeutige Zeichen. ich fühle mal eben drauf, dass das Ding hier wirklich jetzt frisch umgefallen ist, durch den Schnee wahrscheinlich. Wenn das noch so hell und feinfasig abgerissen ist da am Holz, dann war der Schnee wohl ein bisschen zu viel für diesen Baum. Jetzt ist mir der Schnee auch direkt hier in den Hals gefallen. <lacht> Danke. Einfach nur herrlich. Oh, was machen? Dass du reinfällst. Oh, ich könnte mal machen. Ja, tu mir doch mal Gefallen. Rutsch doch mal ab. Nein. <lacht> <Woo>! <lacht> <lacht> Mittlerweile Kilometer 4 und was auch deutlich zunimmt hier ist das Tauwetter. Wir sind oben ordentlich versorgt mit nassem Schnee. Daran mangelt es nicht und wir hoffen natürlich auch, dass da keine Eisstücke drin sind. Da wird es noch fehlen, dass hier einer sich verletzt, weil wir eine Wanderung ohne Helm machen. Muss ja nicht sein, aber ich glaube nicht, ist einfach nur nass. Ja, eins meiner größten Probleme draußen ist ja immer noch die Orientierung. Ähm, Gerade mit dem Navigationsgerät einfach schön hier weitergelaufen und vergessen abzubiegen. Hier vorne muss jetzt irgendwo die Abbiegung kommen. Wir sind ein paar hundert Meter zurückgelaufen, aber das war auch gar nicht zu sehen oder ist auch gar nicht zu sehen hier. Müssen wir mal schauen, ne? Ich glaube, der Peter vertraut mir jetzt nicht mehr als Navigator. Der übernimmt das gleiche die Rolle. Nee, vertraue einem Freund Peter, ne? Vertraue niemanden! Niemanden! Was du wir geplant? Da müssen wir lang. Ups, diese Versäbeling auch noch. Dank. Ja, liebe Leute, ich bin ja ein höflicher Mensch und so habe ich den beiden natürlich auch was von meinen selbst geschmierten Butterbroten angeboten, aber ich hätte erwartet, dass die beiden genauso höflich sind, das Angebot ablehnen, dass ich mir meine Butterbrote selber essen kann. Ja, glaubt man nicht hier. ne? Ja, der Thorsten war ja noch hat eins, ist ja okay. Aber ich isst ne? da mal Butterbrote auf das ist, ist da eine Banane und sagt, ne, für dich habe ich keine. Schönen Dank. Ne? Schönen Dank. Das ist ja gar nicht wahr, Schmeckt ne? aber wie bei Muttern. Ich habe hab auch eine Banane fürs Hobo mitgehabt. Wollte das, ja ist nicht. Banane, aber, das ist keine so so Banane. So aber der hatte wieder so wenig Butterbrote mitgehabt, ne? so wenig. Ich wurde da ja gar nicht satt von. Also muss ich eine Banane nachschieben. Was soll ich machen? Der macht viel zu wenig. Das ist, das ist Nur für sich. Ja. Du darfst auch gerne mal vom Apfel mal aufbeißen. Hm, <lacht> äh, Nein, Obst. Nein, ich habe eine Obstallergie. <lacht> Habt ihr Mettwürstchen? Mhm. Mhm. Ich muss ja auch noch aufpassen, dass der Peter seine Trinkflasche hier nicht unterwegs vergisst. Wenn du mich nicht hättest, ne? Hätte ich jemand anders. Oder auch nicht. Weiter geht's. Kannst du mal Schuh wiedergeben? Ups! Kannst du mal Schuh wiedergeben? Oh nein! Leute, mitten in der Liveaufnahme, was soll ich sagen? Ne? Ich gebe ja immer alles, ne? Und nein, ist nicht gestellt, kein Drehbuch. Ich hab mal Schuh verloren. Der War teuer. Mit. Oh. Warte mal, ich kann zwei Paar Socken an, ne? das sind bei armen Leuten hier. Du musst die Schuhe auch zubinden, wenn die ja. anziehst. Zeig mal man. deine Stützstrümpfe. Ja. Guck mal, <lacht> hab halt mir bloß fest. Sei nett. <lacht> <Du> Jacke. <lacht> <lacht> Gleich liege ich hier mit. Warte, nein. So. Das in der Pampe hier. Warum kann ich nicht einmal was mit vernünftigen Leuten unternehmen, liebe Leute, ich weiß es nicht. Also wenn ihr vernünftig seid und mal eine Tour machen wollt mit uns oder auch mit mir alleine, meldet euch, dann muss ich nicht immer hier. Ja, Freunde, jetzt gehen wir mal eine Runde abhängen hier. Wir sind nicht laut atmen oder husten, dann der wir stehen noch hier. Ja, von dem Schild fühle ich mich natürlich sofort angesprochen. Zehnkampf, was fällt mir da alles ein? Radfahren, Wandern, ja, vielleicht noch Schwimmen, äh, Verkaufsautomaten suchen, äh, Mettwürstchen kaufen, was einem so einfällt mir bei, bei Zehnkampf. Ja, und das Stückchen hier mal wieder sicherheitshalber mit Kopfbedeckung. Ja, und wie gefährlich das hier ist ohne Helm zu laufen, können wir uns hier bei Peter ansehen. Ja, liegen die Haare gut? Und? Bist du getroffen worden? Nee. Oder schwitzt du so? Ich habe mich unter den Baum gestellt. <lacht> ja. Das siehst du in meinem Video. Ja. Und habe ich dann gerüttelt. Das iPhone an den Wasser dicht, Das iPhone in der Tasche. Wenn das, das der Schnee da so reintaucht. Da wird, der, da wird Apple mir dann sagen, um dich. Okay. Weiter geht's. Auch in diesem Moment ist es wieder hilfreich, dass wir einen Local dabei haben, jemand der sich auskennt, der Thorsten. Weil Wir haben uns gerade die Frage gestellt, was macht auf dieser Hütte da oben das Hütchen? Und der Thorsten hat uns erklärt, wenn man im Naturschutzgebiet so ein Hütchen steht, mit äh, so eine, eine Hütchen, ja, ein Hütchen mit so, einer, mit so einem Hütchen oben drauf, bedeutet, dass man, dass man da, obwohl es ein Naturschutzgebiet ist, in der Hütte übernachten darf. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Danke für die Erklärung, Thorsten. Gerne, gerne, immer wieder. Hast du auch nicht gewusst, ne? Nee, nee. Okay. Nee. Als ja, ich das Schild gerade gefilmt habe, dachte ich mir so, ja, halt so ein ja. Schild. Aber wenn ich mir jetzt den Weg hier angucke, die meinen das ernst. So, hier geht's weg. Ach, weg oh, oh, oh, oh, wird wieder heiler ankommen. Ey. Geh mal vor, Peter, bitte. Ich opfer mich fürs Team. Stromer oh. Stell uh. dich nicht so an. Uh. Uh. Uh. Der, Der Film ist gleich Pool voll. Hier. Ich habe hab hier keine Bergwandachtstiefel. Ja, Salz streuen. Ja, und mittlerweile hier Kilometer 7. Wir hatten eigentlich zwölf geplant, haben die Tour jetzt ein bisschen abgekürzt, weil wir ja doch beim ähm, Quatschen und allem dann ja die Zeit vertrödeln, wie so ist damit. Mit, ja, mit drei Leuten unterwegs ist. Man kann mir gar nicht vorstellen, wenn wir mit, mit zehn unterwegs sind demnächst. <lacht> Auf unserer kulinarischen Wanderung hier auch in der Gegend, dann ähm, wird das noch spannender. Ne? Ja, jedenfalls gleich wieder in Schmederhausen hier angekommen, an der Kirche und dann wird es Zeit, mich schon wieder von euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hier zu begleiten bei der Winterwanderung hier heute. Samstagvormittag, alles tauscht schon wieder weg. Oh, es hat eine Menge Spaß gemacht, jedenfalls. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte Daumen nach oben da lassen. Wenn auch nicht, dann gerne auch den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Und nochmal liebe Grüße. Ich also am Anfang des Videos ja gesagt, eigentlich wollen wir eine Fahrradtour machen. Liebe Grüße nach Friesland. Fahrradtour ist natürlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.